Sieben Tage 2023 gab es nun schon. Ich hoffe, dein Start war ein guter. Ich mag Neuer. Ich mag das Gefühl von Neustart. Von dem Neuland, das es zu erkunden gilt. 2023 mit seinen Monaten. Die Jahreszeiten hindurch im Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Was wird's bringen, politisch auf Arbeit, im Familien- und Freundinnenkreis, in der Kirchengemeinde, im Verein, bei mir ganz persönlich. Vielleicht bist du ein Typ, der die eher ängstlich überlegt. Vielleicht aber auch voller Abenteuerlust, vielleicht auch beides. Mein Impuls für dich ist, geh durchs neue Jahr, durch 2023 durch das Neuland, das es zu erkunden gilt, wie die Weisen. Ich meine die, von denen in der Bibel die Rede ist. Die Sterndeuter, die zum Stall kommen. 2023, wie die Weisen. Ein Gedicht von Kurt Wolf. Wie die Weisen prüfen und abwägen, beobachten und berechnen, wie die Weisen neugierig sein und auf der Spur bleiben, auswählen und verwerfen. Wie die Weisen forschen und Ausschau halten, lehren und lernen. Wie die Weisen suchen und aufspüren und mit den Freunden ein Ziel vor Augen haben. Wie die Weisen Sicher sein und dem Stern folgen, nachfragen und auf Antwort warten, wie die Weisen die Ratlosigkeit der Mächtigen ertragen, unterwegs sein und ankommen, wie die Weisen Geschenke machen und anbeten, träumen und Gottes Weisung erfahren wie die Weisen hören und entscheiden, aufbrechen und unterwegs sein, wie die Weisen sich nicht irre machen lassen, umkehren und den Weg ändern, wie die Weisen den König suchen und das Kind finden, den Herrn suchen und den Knecht finden wie die Weisen nach den Sternen greifen und den Menschen finden. Gott segne dich in diesem neuen Jahr.